Hallo Leute, ich bin's der gamer und... heute mache ich mal also, zeige ich euch mal ein kleines Tutorial wie einen sogenannten Fehler also den map disconnected fehler ihr Mod beheben könnt ja? ich zeige euch das hier erstmal So, hier steht Messie Map. Ja? Maps äh, RP MSP, Disconnecting. Ja? Als, also erstes Mal geht ihr Chrome. gibt dann den jeweiligen Namen der Map ein, in dem Fall Glaswort. Macht dann. dann. Kopiert ihr den Link, gebt ein. Steam. Add and Downloader. Geht dann auf die Seite. Downloadet das Ganze dann nun geht ihr noch verzeichnis für die spiele Gears Mod, dann wieder auf Gears Mod und dann auf maps wenn ihr dann fertig mit dem download seid geht ihr einfach hier rein dann habt ihr hier den online maps dann seht ihr diese map hier rein nun könnte Garisman wieder starten. Jetzt kommen wir wieder auf den Server versuchen zu connecten. Und diesmal sollte es funktionieren. Bei so, weiteren Fragen könnt ihr die gerne in die Kommentare reinmachen, Machen wir immer, ne? Okay. Nun seht ihr, dass wir draußen das funktioniert alles super. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Falls ihr weiter Tutorials dieser Art nicht verpassen wollt, gerne ein Abo lassen, Glocke aktivieren etc. Eure Gamer. Ciao. Untertitelung des